Ich will verstehen, wie verunreinigte Luft überhaupt ins Flugzeug kommen kann. Dazu muss ich in die Niederlande reisen, in ein Luftfahrtmuseum nahe Amsterdam. Ich bin mit Dieter Scholz verabredet. Er ist Professor für Flugzeugtechnik bei Passagierflugzeugen an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Hier erklärt er uns an einer ausrangierten Boeing 747, wo die Atemluft während des Fluges eigentlich herkommt.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 Wir bitten die beiden weltgrößten Hersteller von Passagierflugzeugen, Boeing und Airbus, um eine Stellungnahme. Hätten uns Vorteile und Probleme des Systems gerne erklären lassen. Eine Antwort bekommen wir nicht. Mein Fazit. Verunreinigte Kabinenluft kann bei manchen Menschen kurzfristig schwere gesundheitliche Schäden verursachen. Die langfristigen müssen dringend besser erforscht werden. Die Debatte wird hitziger und die warnenden Experten lauter. Die Unklarheiten im Meldesystem müssen geschlossen werden. Die Branche gerät immer stärker unter Druck, an einer Lösung für das Problem zu arbeiten.